Video ist der nur die zwei Gamer oder lieber gesagt nur die dabei mit äh, Cola und Jojo. Ja, hi heute wieder Hallo. heute bin ich wieder mal ein Level bevor äh, 17 oder vor 17, okay. also 17 ja 700, Sorry und ihr müsst dabei sein, wie auch gesagt, ihr müsst äh, abonniert alle, ja, okay. alle abonnieren. Bus mein Bruder, ich... mehr was mein Bruder abonniert alle. Okay, jetzt nicht. Wenn, wenn jemand von euch beleidigt, der wird zwei Tage für zwei Tage gebannt. Ja von was? Wenn man einfach beleidigt. Oh, ja. Bro, ist äh, Runde, ja gewonnen. Alles klar. Die, äh, die, die schnell, die, die längste Runde. Ja, die längste das Runde war die längste Runde meines ist. Lebens. Ist so auch meins. Ich hatte ja ja noch, ich hatte noch nie läuft. eine Ja, ich habe nur XP bekommen. Same. Also doch. Jojo. Äh, -Jo? bonus XP bekommen. Jojo. -Jo. Ja. Hast du mir den Glitz zeigen mit dem Teddy? Nein. Nicht gut, nicht gut. Nicholas schau mir das. gut kannst du, du Niklas, Niklas, schaut meine Videos an Gib mir Pumpkin! Gib mir Pumpkin! Da trag Battle Eggs, I und Winter Edge oh, auf. Da ist an. Da ist der.. Gib per mir Pumpkin! Per Gib soll... mir Pumpkin, Dennis! Ich soll dir Pumpkin geben? Wie sehe ich aus, Junge? Äh, dass du mir Pumpkin gibt. Nein, das so, nicht so. Arm. Wo ist deine Mint hier hin? Ich, ha ich habe keine Mente gehabt. Ich weiß. <lacht> Hä, wo, wo ist eigentlich dein... Äh, das Bestes Video aller Zeiten. Rainbow. Rainbow. Um. Rainbow Six Siege. Äh, wir Team, oder? Weil wir sonst... Ja, ja, okay, von uns lass uns Team, Team ne. <lacht> niemand... Wir haben niemand nur Xbox. ne? Das Spaß. 300, das keine Team 300 Abonnenten. Keine 300 Abonnenten. Wir noch vielleicht mehr. Okay. wir tun das so likes von an diesem Video. Ich hoffe, wir schaffen es. Dings, wie heißt der weg. Also, du bist im Video dabei, aber weiß noch wie mein Kanal heißt. Ich will einfach zu enttäuschen. <lacht> sorry. Und, uh, wenn du zu meinem Discord äh, Server gehst, uh, soll das Was? Die nicht getötet Fuck my life. Okay, du wirst für zwei Tage gebannt. Life. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. doch, <lacht> doch du wirst für zwei Tage gebannt. Sorry. Wir haben ganz klare Regeln, du hast sie gebrochen. Nein, nein, nein, nein. Okay, weiter mit dem Video. Du bleibst einfach noch im Video drin, aber später wirst du gebannt. Ge gebanzt. Gebanzt. gebanzt. <lacht> Sprache, Lern, Babel. Wie war das? Sprachen, lernen okay, okay, du wirst für zehn Tage gebannt. Hä? Wer ich? Ja, du, ganz genau. Oh, oh, warum? <lacht> okay, oh, da kann ich den Glitch machen. Okay. Ja, okay, wo, wo, okay Nein. ich bin in deinem Dings drinne. Okay, gut. Äh, wie heißt dein Kanal? Oh mein Gott. Doch. Sag doch! Enttäuschend, nur enttäuschend. Du wirst jetzt für 20 Tage gebannt. <lacht> ja, okay, sorry. Du gehst auf meinem äh, Discord-Server, ja. gehst auf den Kanal namens Videos und dann sind alle meine Videos da drin. Ach so. Ich hab mich verstanden. Okay, aber warte mit dem Video. So wie gesagt, ich werde Level 700 erreichen und ihr dabei sein, ne? Und... Ich ja, es wird einfach nur so ein Ich habe das weggemacht. gemacht. Bin wieder da. Läuft, ne? Okay, was seid ihr? Ich bin Sheriff 110 pro. Bin gar nicht. Du bist oh, ich hab's fast geschafft. nichts. Ja, ich bin immer... Du bist überhaupt nichts. Ich bin draußen. Hm? Wer ist Keine Ahnung, ich bin hier draußen! Ich will kurz AFK, ich muss das machen. Okay, Tim. Uh, uh, ich sehe aber keine Leichen, ne? Nimmt das ist ein raus. Uh, aus. da. Hallo Dennis, hier bin ich. Oh, hab gefunden. Let's go. <lacht> er würdest du mich jetzt sehen? Ich bin draußen und stehe auch beim Krankenhaus. Lass, lass mal schauen. Ja, ja. Okay. Abgefunden, hab gefunden. Hab ge... voilà. Hast okay. du mich gesehen? Äh, nein, aber ich weiß, äh, wo, wo du warst. Also ich, <lacht> kann, ich weiß, wo du warst. Okay. Jojo, jo, kannst du mir bitte sagen, wie man den Glitch mit dem Teddy. Bitte, ich habe mir extra in den fucking Teddy gekauft. Ey, ey, du sorry. Jetzt auch ich die 2000. sorry. Sorry, <lacht> sorry. Also, Eigentlich benutze ich das kurz voll selten, aber auch egal. Ja, aber für zwei Tage gewandt. Für 10 Stunden, für 10 Stunden. Warte kurz, du hast gesagt, dass du Discord selten benutzt. Okay, machen wir jetzt eine Woche. Nein, bitte, ich muss eigentlich nicht so selten. Ey, bitte! Okay, ich hab's zurück, was gesagt, ich hab alles zurück. Okay, ich kann auch nie reden, gar nicht Okay, dann nimmst alles zurück, Ich hab ein Ist ein krasses Kind? Ja, du bleibst immer nach zwei Tagen gewandt, Jojo. Ey, der frage ich einer ob er Favor haben kann aber ah okay nur so einfach mehr ah okay. ist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 Wait, Wait, that's time. Yeah, yeah. you <coughs> Ach, das ist Oh, das ist ein Moment. Oh, das ist Ich Oh, gut, das ist ein Ich Oh, gut, das ist ein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 Was ist mit dem los ja, Level Ich Let's go Let's go Let's go Level 100 das auch nicht. Ich hab's Level 700 gewonnen, let's go! Krass, aber Ist so, okay. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt ein Like abonnieren den Kanal. Äh, wenn Sorry, ihr... dass ich geschrien habe und äh, abonniert ja. und liked. Ich bin cool. <lacht> wir sind cooler als hier und Teddy grüßt euch auch. Ja, ja Tschüss. Ich hoffe wir knacken diese vier Likes. Wenn ihr selber in einem Video dabei sein wollt, dann checkt meinen Discord-Server. Und wenn ihr noch mehr MM2 äh, wollt, das werden wir immer, immer wieder machen, also ihr müsst gar nicht äh, fragen oder so Wir werden auch MM2 spielen, das ist eben das Hauptspiel des Kanals und das beste Spiel in Roblox. Ich werde auch äh, vielleicht morgen oder übermorgen ein Unboxing-Video machen mit Senpai, weil ich bin jetzt, ich war jetzt die ganze Zeit am farm jetzt habe ich 19.000. Wir erfahren bis 25.000 dann kann er 25 Boxer, also Boxer öffnen und ja. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Bis bald und ciao.